Thomas Meyer und Michael Thoman haben auf Facebook unter ihrer Seite Thoman Meyer ihrer Firma, ein Video veröffentlicht, in dem sie dich suchen. Ja, sie suchen Verstärkung, Thoman Meyer ist am expandieren. Und es ist vollkommen logisch, denn die zwei Jungs einer Hammer. Ähm, deswegen gibt es eine große Kritik von mir, wo war es Ihr ja Säcke vor sieben Jahren, wo ich einen Job gesucht habe? Jetzt bin ich selbstständig, glücklich, und kann mir nicht mehr vorstellen, für irgendjemanden zu arbeiten. Falls ich aber doch einmal die soziale Absicherung suchen sollte, und mir alleine zu langweilig wird, Thomas und Meyer, wäre der richtige Ort für mich. Ihr bietet das super Gehalt, 32 Stunden Woche, also 4 Tage Woche, und ein wie eine Linienticket. Es finde ich ja super geil. Die Jahreskarte, versteht sich. Äh, ja, also, wer immer sich hier angesprochen fühlt, schaut euch das an, ich verlinke es unten. Äh, die sind super die beiden. Das Unternehmen wird Bombe und ihr könnt dabei sein. Ähm, ich hoffe natürlich, dass sich auch Menschen mit Behinderung bewerben. Wollen wir auch beim nächsten Thema sind. Äh, ihr Jungs habt es gut gemacht, ihr habt. Untertitel in euer Video eingefügt. Großes Busius brauche bei euch beiden. Äh, ich selbst mache ja auch Videos mit Untertiteln. Und ich habe das schon seit ein paar Jahren gemacht, und man lernt nie aus, und ich habe jetzt erst erfahren, dass man bei Untertiteln auf die Kürze achten muss. Das heißt, eure Untertitel sind leider viel zu lang. Ihr habt dann oft so ganze Würste, zwei, drei Zeilen, über das ganze Bild, das ist viel zu lange, das kann kein Mensch mitlesen. Das ist das eine, und das andere, mir ist aufgefallen, dass ihr nicht wortwörtlich die Untertitel macht. Sinn sinnmäßig habt ihr es richtig übersetzt, aber wenn ihr Mundwort sprecht, oder wenn ihr eine schiefe Wortstellung habt im Satz, dann solltet ihr es auch so wirklich in einen Untertitel reinschreiben, damit Menschen, die darauf angewiesen sind, dasselbe Erfahrung, dasselbe Qualität bekommen, wie jemand, der hört. Das ist wichtig, habe ich selber erst gelernt. Und ja, ihr wisst ja, ich mein, wir lernen immer auch dazu, oder? Und am nächsten ist ist eure YouTuber und Video Mensch, bei dem es selber nicht und ich hoffe, bei dem Video funktioniert es jetzt. Ah, der Thronburschen, ihr seid so leise. Wirklich. Äh, genau, und der letzte Punkt, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt für mich. Ihr habt den falschen Kaktus genommen. <lacht> das ist ein kleiner Insider. Äh, ja, das war's, mehr wollte ich nicht sagen. Äh, Burschen, ich wünsche euch viel Erfolg. Haut's rein, ich wünsche euch viele Bewerberinnen, viele Bewerber mit und ohne Behinderung, und auf das Thoman und Neuer die Welt erobern wird. Bis dahin, für dich.